Die kommen zu 90% von Kunz in Frick. Also das ist 5 km von hier. Und die werden dort gestellt. Die sehen wirklich sehr gut aus. Das ist das Einzige, was ich selber mache. Alles andere, die, die, die Linse macht meine Mutter und die Braunis mache ich. Alles andere ist von Kunz. Zwei Täler weiter eine Mühle, regionale Mühle. Hier gibt es das ganze Sort, oder? Ja, Hier, Und er hat die Idee gehabt für äh, dieses Brot. Und das wird nun in allen Bäckereien im Jurapark hergestellt, das also auch bei Kunden wo wir das Brot beziehen. Und äh, sämtliche Rohstoffe äh, kommen aus dem Park. Es gibt äh, Ruchmehl, aus also drei verschiedenen Teefe. Weizen. Gibt es gibt halt keine E und, genau. und keine Konservierungsmittel, das genau. gibt es das da es nicht. Sein. Das ist wirklich alles aus dem Park. Oh, dann Senf haben wir, Zwetschgen, Kirschen. Und das Ganze noch getrocknet. Reis ja, wächst keiner im Jurapark. Nein. Nur Dinkel. <lacht> äh, aber Dinkel und das gibt auch einen guten Risotto. Kernotto. Und das nennt sich halt Kernotto, weil es nicht reis ist. Ne? Man kocht das genau <lacht> wie Risotto. Genau. Also, und wir wollten regional und nicht international. Ja. Bei uns gibt es keine Erdbeeren im Januar, sondern es gibt das, was es gibt. Ja. Und wenn halt das Wetter schlecht ist und es gibt keinen Honig, dann gibt es keinen Honig oder wen? das ist der Markus